Unser Unternehmen fertigt dann Holzhaus für einen Kunden. Diese Herstellung verursacht Kosten, deswegen ist das Holzhaus dann der Kostenträger. Und da wollen wir uns jetzt mal überlegen, welche Kosten kann ich denn erfassen? Vielleicht ganz genau in der Höhe, die dieser Kostenträger verursacht. Und welche Kosten muss ich vielleicht auch berücksichtigen, kann aber diese vielleicht nicht direkt zuordnen. Da das Ganze ein Holzhaus ist, haben wir hier natürlich das Rohstoff Holz, also das, was wir auf dem Konto 6.000 in der Geschäftsbuchführung buchen. Wenn wir ein Holzhaus herstellen, dann nehme ich Hölzer, also aus dem Lager und dann gibt es einen Materialentnahmeschein, der da erstellt wird. Der wird genau erfasst, wie viel Holz entnommen worden ist und für was, also für welchen Kostenträger. Das heißt, ich kann hier direkt zuordnen, wie viel Holz ich für das jeweilige Holzhaus verbraucht habe. Wenn ich das dann in der Summe zusammenrechne, kann ich also das Material direkt dem Kostenträger zuordnen. Das wären jetzt hier beispielhaft 19.000 Euro. Das kann ich auch machen mit den Löhnen. Also das, was ich in der Geschäftsbuchführung auf 6200 Löhne buche. Denn ich weiß ja, welcher Arbeiter wie lange an welchen Kostenträger gearbeitet hat. Beispielhaft jetzt hier 32.000. Achtung, betrifft natürlich nur die Löhne. Gehälter, also zum Beispiel ein Mitarbeiter in der Verwaltung, der wird natürlich auch vielleicht an diesem Holzhaus arbeiten, wenn er ein Angebot erstellt und so weiter, aber er macht nämlich noch andere Tätigkeiten und da kann ich jetzt nicht genau sagen, wie lange er was gemacht hat, wenn er mal eine Rechnung schreibt für dieses Haus ähm, und so weiter, das wird nicht genau erfasst. Das heißt, da wird schon schwieriger, diese äh, Mitarbeiter, die jetzt Gehälter beziehen, die natürlich auch mitarbeiten, also auch Kosten verursachen, ähm, für dieses Holzhaus, aber da ist es schon schwieriger, das Ganze direkt zuzuordnen. So, jetzt gibt es vielleicht einen speziellen Kunden, der einen ganz spe speziellen Wunsch hat und da brauche ich Spezialwerkzeug dafür, das kann ich auch direkt zuordnen. Ja, also wenn ich irgendwas zusätzlich kaufen muss, was nur für dieses bestimmte Haus notwendig ist, hier in diesem Beispiel 9000 Euro, das kann ich direkt zuordnen. Ja, wie sieht es mit den anderen Werkstoffen aus? Strom zum Beispiel. Da wird es schon ganz schwierig. Also wenn ich die Hölzer nehme, die muss ich vielleicht zusägen. Dann verwende ich eine Säge, eine Maschine. Und ähm, da weiß ich aber letztlich nicht mehr, wie lange welche Maschine für welchen äh, Kostenträger gearbeitet hat. Das wird nicht erfasst. Das heißt, dass diese Kosten zuzuordnen, das äh, wird schon schwieriger. Auch alle anderen Kosten, die entstehen, um letztendlich dieses Holzhaus herzustellen, die ich nicht direkt zuordnen kann. Ich brauche Versicherungen. Ich brauche äh, vielleicht äh, eine Lagerhalle, die ich miete, wo ich was zwischenlagere. Ich äh, zahle Steuern und so weiter. Das sind alles Kosten, die entstehen. Die auf diesen Kostenträger verrechnet werden müssen, aber die kann ich nicht direkt zuordnen. Das heißt, wir können jetzt drei Kostenarten unterscheiden: einmal die Einzelkosten, das ist nur Material oder das sind nur die Löhne, die kann ich direkt zuordnen, die werden erfasst. Dann gibt es die Sonne-Einzelkosten, also wenn etwas Spezielles ist, wie zum Beispiel Spezialwerkzeug, kann auch mal eine bestimmte Software sein oder bestimmte Lizenzen, die ich benötige, sein. Und letztendlich gibt es die Gemeinkosten die heißt nicht so, weil sie gemein sind, sondern die eben gemeinschaftlich im Unternehmen entstehen, nicht direkt zugeordnet werden können, aber die müssen wir auch letztendlich verrechnen. Diese Gemeinkosten kann ich nicht direkt zuordnen, ich muss es aber trotzdem tun. Und äh, deswegen werden wir uns dann, gerade bei den Kostenstellen, uns um die Gemeinkosten dann auch ganz genau kümmern.